Eine Woche iPhone X, wir sind hier im Strömen der Regel, die Aufnahme ist gemacht mit der Frontkamera vom iPhone X und alles was ich nach einer Woche sagen kann, erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran. Die Erfahrung festhalte in einem mit dem iPhone X aufgenommenen Video. Ich habe es auch gesagt, die erste Woche ist jetzt rum, die erste Erfahrungen konnte ich mit dem Gerät sammeln, sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit dem Gerät sammeln und ich möchte dann einfach mal mit den positiven Dingen beginnen größte Highlight an dem Gerät ist das neue Display. Das Display ähm, ist für mich das beste, so wie es jetzt auch getestet wurde von ähm, einigen äh, Fachzeitschriften. Für mich ist es auch im Moment das beste Display am Markt mit dem Display vom Galaxy S8. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, für welches ich mich entscheiden würde, dann würde ich ähm, das Display vom iPhone X bevorzugen. Ein weiteres Highlight, das ich positiv bewerte, ist natürlich die Apple-typische Verarbeitung. Die Glasrückseite, die jetzt erstmal seit dem iPhone 4, iPhone 4s äh, wieder Einzug erhalten hat. Äh, sieht super aus, äh, bringt natürlich auch noch den Vorteil, dass Wireless Charging möglich ist, was eher auch sehr positiv klappt mit vier oder fünf verschiedenen Ladestationen, die ich bereits probiert habe war ein kabelloses Auflader problemlos möglich. Und allgemein dieser Edelstahlrahmen, der auf Hochglanz poliert wurde, und auch die Haptik, wie es in der Hand liegt. Obwohl ich das Gewicht als bisschen zu hoch ansiedel, gefällt mir das Gesamtpaket einfach auch sehr gut. Jetzt wurde leider der Wind zu stark. Man hat die Aufnahme nicht mehr verstanden. Ich habe jetzt in diesem Video von der ähm, Kamera, von der Foto- und Videokamera des iPhone berichtet, die ich auch als sehr positiv empfinde im Vergleich zum iPhone 7, zum iPhone 7 Plus, das ich in der letzten Zeit ja im Einsatz hatte. Ähm, wurde auf jeden Fall nochmal ein paar Dinge verbessert. Was mir sehr gut gefallen hat, war der ganz neue Porträtmodus mit dem ich euch auch jetzt nachher gleich kurz ein paar Aufnahmen zeige, die mit dem iPhone X gemacht wurden und die wiederum auch parallel mit dem Samsung Galaxy S8 von mir gemacht wurden. Zwei schöne Aufnahmen mit dem Galaxy S8 vom iPhone X im Modus selektiver Fokus. Tolle Bilder, funktioniert beim Galaxy S8 auch wirklich klasse. Zwei Vergleichsbilder mit dem mittlerweile sehr beliebten selektive Modus bzw. dem Porträtmodus. Das Bild stammt vom iPhone X, das Bild stammt vom Galaxy S8. Man sieht, auf der linken Seite passt die Sache nicht ganz so gut wie beim iPhone X. Im direkten Vergleich sieht man dann auch, wenn man hier die Bilder vor uns hat, dass rechts das iPhone X den besseren Fokus abbildet. Wie gesagt, das Galaxy S8 meiner Meinung nach hier auch ein kleiner Fehler im Bild. Bei den nächsten beiden Fotos, hier mit dem iPhone X aufgenommen, sieht man auch wieder, dass der Fokus ganz gut ähm, arbeitet, die Aufnahme äh, wirklich toll wird und das Galaxy S8, das hier liegt, ähm, klar im Fokus steht. Bei der Aufnahme des Galaxy S8 hier wiederum passt, ähm, ist diesmal erstaunlicherweise ganz gut, ähm, während das Bild hier rauszoomt erkennt man ganz klar im Hintergrund, ähm, dass der Fokus auch hier auf den vorderen Bereich vom Bild gelegt wurde, also so ist es jetzt ausgewählt und die Aufnahme wiederum finde ich ähm, echt gelungen, sieht äh, super aus hier mit dem Galaxy S8. Was ich als neutral beurteilen würde, ist meiner Meinung nach Face ID. Face ID klappt besser als ich es erwartet habe. Allerdings gab es schon ein paar Situationen, auch wenn hier etliche Tester was anderes dazu sagen, wo es bei mir nicht funktioniert hatte. Ich würde behaupten, 75% der Fälle funktioniert, aber es gibt dann halt einfach die rechtliche prozentuale Anteil, wo der Code eingegeben muss, werden muss und es mit dem Home-Button und Touch-ID einfach zu 99% funktioniert hat. Das ist was, was ich neutral beurteilen würde. Auch in diesem Abschnitt war der Wind einfach wieder zu stark. Es ging um das Thema, was ich als neutral auch beurteilen würde. Und es ging um das Thema Handling. Das Handling des Geräts ist okay. Es ist fast ein Ticket zu groß. Es ist fast ein Ticket zu schwer, es ist aber noch in dem Rahmen, wo ich sage, okay, es ist alltagstauglich. Also die Alltagstauglichkeit ist mit Abstrichen gegeben, meiner Meinung nach könnte es ein bisschen leichter sein, das Gerät. Manche mögen es, wenn es schwer in der Hand liegt und es dürfte, ich trage es natürlich mit einer Schutzhülle vom ersten Tag an, es dürfte einfach, Vielleicht noch ein Ticket höher sein, ähnlich wie beim Galaxy S8, aber ein kleiner Ticket schmaler. Bevor wir jetzt dann gleich zum Fazit kommen, nach einer Woche Nutzung mit dem iPhone X, möchte ich natürlich auch noch zu einem Negativpunkt kommen, der mir einfach aufgefallen ist und ich kann es nur auch bestätigen, was ich jetzt schon mitgekriegt habe. Beide ersten Testberichte enttäuscht hätte mich die Akkulaufzeit. Ich kann Ähnliches berichten und bin jetzt aber trotzdem noch gespannt, was nach ein paar Ladezyklen passiert. Aber die Akkulaufzeit für, ähm, bei diesem Gerät mit der Kapazität ähm, vom Akku her, weil der deutlich größer geworden ist, auch im Vergleich zu den plus hm, wir, werden, wir werden sehen und äh, ich hoffe, dass sich, der Akku, dass sich die Akkulaufzeit in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch verbessert. Mein Fazit nach einer Woche mit dem iPhone X, hier am höchsten Punkt von Bonnoff, fällt überwiegend positiv aus, das Einzige, was mich unter dem Strich wirklich stört, ist, dass Apple wohl will, dass nicht die breite Masse mit dem Gerät angesprochen wird, weil sich die breite Masse einfach nicht leisten kann. Ähm, ansonsten ist das Gerät natürlich technisch, optisch, softwaremäßig absolutes Top-Smartphone, Aber für mich einfach entscheidend und das ist schon das größte negativmerkmal, aber das entscheidende negativmerkmal der Preis. Der Preis ist einfach zu hoch, der Preis wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nicht wirklich so anpassen, dass die Masse es sich leisten könnte, selbst mit Laufzeitverträgen stehen da Beträge im Raum, ja, die sind echt schon fast unbezahlbar. Ansonsten macht das Gerät sehr viel Spaß. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es sich zur nächsten Woche verhält, vor allen Dingen in Bezug auf den Akku. Und ich werde euch dann wieder berichten, wieder ein bisschen vergleichen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert, die Videos teilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, schönes Wochenende.